Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest, siehe links unten. Schauen wir mal jetzt. Das nächste Kapitel, das geht um Wachstum und Zerfallsprozessen. Und wie so oft, ist ein Beispiel der beste Weg, um sowas zu erklären. Schauen wir mal jetzt. Wachstum. Thema Bevölkerung. China hatte im Jahr 1966 eine Bevölkerungsgröße von ca. 750 Millionen Menschen. Das jährliche Wachstum lag bei ca. 2,5%. Wie groß wäre die Bevölkerung im Jahr 2016, wenn der Wachstum gleich geblieben wäre? Was wären die Ergebnisse eines solchen Wachstums? habe jetzt diese Aufgabe nicht zufällig gewählt. Also China wurde sehr oft, also die Regierung dort, dass sie so eine Freiheit der Menschen dort so begrenzt hat. Hat sie ja auch, also sie hat auch mehr Freiheiten dort begrenzt, aber die Sache ist in diesem Fall jetzt, was war der Sinn der damaligen entscheidung dass die leute nur ein kind also jedes paar nur ein kind haben durfte und ja wie wir sehen werden das war keine zufällige entscheidung sie haben einfach gerechnet und gesehen dass die wirtschaft der wirtschaftswachstum nicht ausreichte um dem Bevölkerungswachstum zu stützen. Zu unterstützen. Also das bedeutet, selbstverständlich ich weiß falsch, dass sie dann so, also das ist so irgendwie, damals so irgendwie schief schiefgegangen, weil dann viele Familien aus sozialen Gründen, die neugeborenen Mädels oder die noch bauch waren abgetrieben oder getötet haben und das war selbstverständlich nicht gut also sie hätten schon daran denken sollen die regierenden damals und auch wie eine maßnahme dagegen treffen haben sie allerdings nicht wie auch immer schauen wir mal jetzt hier äh, zwischen 1966 und 2016 liegen 50 Jahre berechnen wir schritt für schritt die bevölkerung für die ersten drei jahre der Anfangswert im Jahr 1966, als diese Entscheidung getroffen wurde, ist 750 Millionen. Also der Anfangswert hier ist 750 Millionen, das ist 100%. In einem Jahr ist die Bevölkerung um 2,5 gewachsen. Also im Jahr 1967 wäre die Bevölkerung 102,5%. Da steht es so. 100%, 100 plus 2,5, 102,5%. Und 100% sind 750 Millionen wie schon, wir gut genug wissen, Schlussrechnung mal durch, 768,75 ungefähr, na hier genau, Millionen. Vor das nächste Jahr vergessen wir jetzt 1966, wir sind jetzt 1967, die, der Wachstum bleibt gleich 2,5% und jetzt ist die Bevölkerung so viel, 768,75 Millionen. Also das ist jetzt unser Anfangswert. Ja. Das ist jetzt am Anfang dieses Jahres. 100% also, wird 2,5% mehr. Machen wir die Rechnung, dann kommen wir auf 787,97 Millionen. Also das ist x2. Das ist, die Indizien zeigen so nach wie vielen Jahren das passiert. Also, und jetzt aber machen wir auch noch etwas hier klar, 787,97, ja. das war vom letzten Jahr, das hier, mal 1,025, wie kommt man das auf dieses 1,025, also hier machen wir die Rechnung, das, also 768,75 mal 102,5 durch 100, mal 102,5 durch 100, 102,5 zu 100, also 102,5% ist 1,025. Okay? Also, das Ergebnis hier, 787,97, ist das hier, mal das, aber jetzt... Hm? Hm? Gut. Aber das hier, dieser Anfangswert, wenn wir ein Jahr früher schauen, das hier also, das ist 768,75 Millionen, das ist der Anfangswert hier. Das war aber der Endwert hier. Und wie haben wir diesen Wert hier gerechnet? Das war 750 mal 1,025. Also jetzt hier kann ich diesen Wert durch 750 mal 1,025 ersetzen. Das ist es. Ja, das ist gleich so viel. Und wie wir bei Potenzen gelernt haben, das mal das, das ist 1,0, also 1,025 mal 1,025, das ist 1,025 hoch 2. Also, die Befältigung nach zwei Jahren ist 750 mal 1,025 hoch 2. Für das dritte Jahr machen wir das gleiche. Also jetzt ist die Befältigung, also dieser Wert hier, das haben wir schon gerechnet. Das ist 787 Millionen, ,97 Millionen. Das nehmen wir jetzt für das dritte Jahr als Anfangswert. Damit fängt der Wachstum an. Das ist also 100 Prozent. 2,5 Prozent wird es mehr. Und noch einmal mal durch. Mal 102,5 durch 100. Das ist 102,5 Prozent. Also 1,025. Ja. Also dieser Wert das wir von vorher haben, mal 1,025. Ja? Dieser Wert aber wieder, den haben wir vorher gerechnet, da ist er, das hier, 787,97 ist ungefähr 750 mal 1,025 hoch 2. Das bedeutet hier, bei dieser Rechnung hier, diesen Wert, diesen Wert hier, ja, den können wir durch 750 mal 1,025 hoch 2 ersetzen. Also das hier, das hier oder das hier, ja, das ist gleich so viel. Und hier haben wir das dadurch ersetzt. Und aber dieser Wert hier, die muss man auch mal 1,025 nochmal multiplizieren. Ja? Da sieht man das. Das mal 1,025. Da sieht man das. Ja. Und das bedeutet, jetzt haben wir 1,025 hoch 2, noch einmal mal 1,025. Und das haben wir bei den Potenzrechnungen gelernt. Das ist 1,025 hoch 3. Also nach 3 Jahren ist die Bevölkerung 750 mal 1,025 hoch 3 Millionen. Wenn man so weitermacht, also schauen wir das jetzt hier übersichtlich, das erste Jahr ist mal 1,025 hoch 1, das zweite Jahr hoch 2, das dritte Jahr hoch 3. Der Anfangswert mal diese Zahl hoch 3. Also man sieht, jedes Jahr wird die Hochzahl 1 mehr. Also man kann dann leicht denken, nach 50 Jahren wird die Hochzahl 50 sein. Jedes Jahr 1 mehr, von 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und fort. Ja, das wird hoch 50 sein. Das bedeutet, wenn es so gerechnet wird, das kann man mit dem Taschenrechner allerdings machen, mit der Hand ist es eine sehr lange Arbeit, wie auch immer, 750 mal 1,025 hoch 50, das wären 2577,83 Millionen ungefähr. So groß wäre die Bevölkerung Chinas nach 50 Jahren, also ein paar Jahre, also ungefähr heute und die bevölkerung ist überhaupt nicht so viel heute das ist eine milliarde also nicht 2,5 1,3 oder so milliarden das bedeutet und die, die wirtschaft dort hat schon mit dieser bevölkerung probleme das bedeutet wäre die bevölkerung weiter so gewachsen wie damals in 1966 hätte die wirtschaft selbstverständlich sehr große probleme gehabt und das wurde entweder zu Kriegen mit anderen Staaten oder zu Verhungerung der Bevölkerung führen. Das war also keine zufällige Entscheidung. Allerdings, wie schon gesagt, also die, die Regierung da hat sowieso auch viele andere Freiheit, Freiheiten begrenzt. Und also wir das akzeptieren können überhaupt, das finde ich so, nicht richtig hat so eine Diktatur mehr oder weniger zu äh, erzwingen. Äh, also, die Periode, also die Zeit, in der die Bevölkerung 2,5 wächst, ist hier ein Jahr. In anderen Aufgaben kann sie etwas anderes sein. Woche, Monat, Tag, Stunde und so weiter. Wenn der Anfangswert A ist, was ist hier der Anfangswert 750? Das ersetzen wir durch A. Der Wert am Ende e, das ist x hoch 5, äh, x mit Index 50, ja. Der Prozentsatz des Wachstums p, und das wäre 25, äh, na, 2, Und die Anzahl der Perioden n, also wie viele Perioden, also in diesem Fall wie viele Jahre wir haben, dann kann man folgende Formel schreiben. Der Endwert ist der Anfangswert mal 1 plus Prozentsatz ohne Prozent, oder, durch 100, und das Ganze hoch n also wie oft der Wachstum stattfindet also ein kleiner oder doch großer Kommentar ich habe schon oft festgestellt also ich habe Schüler auch die aus Länder kommen die der wo der Wachstum tatsächlich so groß ist und dann sagen sie ja pf, doppelt so viel für Bevölkerung also es ist nicht so groß ja und dann lasse ich diese Schüler berechnen wie viel das nach 100 Jahren sein könnte, nach 500 Jahren und nach 1000 Jahren. Ich habe hier nach 500 Jahren gemacht. Die Leserinnen können selbstverständlich selber nach 1000 Jahren berechnen. Dann sind die, die, die Ergebnisse wirklich enorm. Ja, das bedeutet jetzt hier nach 500, also da würde der Index 500 sein, da soll, soll ich dann so danach korrigieren, das ist 750 mal 1,025 hoch 500 und das sind 173 Millionen von Millionen, also Trillionen, eine unglaubliche große Zahl. Ja. Allerdings konnte man, kann, könnte man die... Haltung von der bevölkerung in ärmeren staaten psychologisch gesehen schon verstehen sie haben keine kenntnisse und glauben dass mehrere kinder eine bessere zukunft gewährleisten bzw die versorgung im alter besser sicherstellen oft spielt dabei die religion eine dazu verstärkende rolle ja? es gibt religionen die sagen machen sie kinder und kinder und kinder ja allerdings muss man sagen man kann auch die entsprechende seite in äh, wikipedia besuchen die bevölkerung ist nur in den letzten 100, höchstens 200 Jahren so stark gewachsen. Ja? Vorher war sie eher stabil. Ja? Was ist aber jetzt mit den. Also, da kann man sagen, also aus diesem Grund, also dass die Bevölkerung die Kenntnisse hat, also die sie nicht gebildet hat, die Leute da in diesen ärmeren Staaten, das kann man so irgendwie gerechtfertigen. Ja, aber was ist mit den Wissenschaftlern? Den Wirtschaftswissenschaftlern? Ja? Sie haben schon die äh, Mathematikkenntnisse. Äh, sie haben das studiert, ja, diese Mathematik. Ja. Und trotzdem behaupten sie, dass ein unendliches wirtschaftliches Wachstum, was mit Sicherheit auf unendliches Wachstum, zum Beispiel des Energieverbrauchs oder der Ressourcen voraussetzt, für das Überleben der Wirtschaft notwendig sei. Ja, also die die logische Schlussfolgerung ist daher, dass aus der nicht verfügbaren Unendlichkeit ein zwangsläufiges Scheitern dieser Wieser-Strategie folgen muss. Das geht nicht anders. Und das bedeutet, kein Überleben möglich sein wird. Die Folgen für die Bevölkerung zu bedenken, bleibt den Leserinnen überlassen. Und zurück zum mathematischen Problem: Eine Methode, die nicht funktioniert, also ein falscher Weg. Viele versuchen, diese Aufgabe so zu lesen: Sie zwei 0,5% mit 50 multiplizieren, also 50 mal miteinander addieren. Kommen wir so zum selben Ergebnis? Nein, man kann hier klar sehen, das Ergebnis ist viel kleiner. Und das ist falsch. Man muss 1,025 nicht mal 50, sondern hoch 50. Danke sehr.